Mahlzeit. Na, das ist doch schön. Das ist schön. Mathe ist mittlerweile Hass, wenn Statistik erklärt wird. Aha. Ich zeige euch das gleich. Es geht um zwei verschiedene Dinge. <lacht> Ergebnis der manuellen Überprüfung, hasserfüllte Inhalte. Ich zeige euch das gleich. Und dann kommt noch was Spannendes. Darauf wurde ich in der Community aufmerksam gemacht. Kurze Info, große Wirkung. Ich sage, wir haben getroffen. Wir haben richtig getroffen. Worum geht's? Äh, bei dem Kanalvideo, was ich losgelassen habe, wo ich über Dispersion und Dispersionsfaktor Kappa erklärt habe, wurde das Video eingeschränkt, der Werbewirksamkeit äh, wegen angeblich und zwar ein Prüfer ist zu dem Ergebnis gekommen, dass dein Video eingeschränkt für Werbung geeignet ist. Das ja, die paar Euro, die ich da verdiene, das ist nicht das Problem. Aber das heißt, dass die Videos dann auch entsprechend schlechter eingeblendet werden. Wenn YouTube nichts dran verdient, die verdienen rund 60% daran und ich 40%, äh, dann sind sie eben auch nicht so interessiert, das ganz groß an die Glocke zu hängen. Ne? Hasserfüllte Inhalte. Inhalte, die von marginalisierten Einzelpersonen oder Gruppen wahrscheinlich als anstößig empfunden werden. Marginalisiert, also... Mar Magin der Rand, von Randpersonen, wahrscheinlich als Anstöße empfunden werden. Naja, ähm, ich könnte mir vorstellen, wer das ist. Wer sich da eventuell ähm, auf den Schlips getreten fühlt. Denn ihr braucht ja bloß zu sehen, welches Video das ist. Ich zeig's es gleich nochmal. Also, Einstufung von YouTube. Hass oder Diskriminierung. Was heißt diskriminieren? Heißt unterscheiden. Mehr nicht. Hass oder Diskriminierung gegenüber geschützten Gruppen aufgrund von Ethnie. Na, so sieht er nicht aus. Alter oder, und das könnte er sein, anderen natürlichen Eigenschaften. Die natürliche Eigenschaft, etwas dumm zu sein, ja, dafür kann keiner was, aber die gibt's nun mal, ne? Insofern haben Sie natürlich recht. Ich hätte angeblich keine Angaben gemacht. Ich mache sogar bei Mathe-Videos, bei Physik-Videos, bei einfachsten Videos, mache ich, ach, das kann ich jetzt nicht zeigen, äh, mache ich immer die Angaben. Achtung, hier geht es um ein heikles Thema, <lacht> obwohl Mathe ja nicht heikel ist. In diesem Fall könnte es als heikel gesehen werden. Gucken wir uns mal an. Äh, ne? Das geht um dieses. Und wahrscheinlich wissen wir auch, welche Person... Am Rand ne, marginalisierte Einzelpersonen oder Gruppen, vielleicht sogar noch mehrere, die dazugehören, ähm, sich dann eventuell etwas äh, ja, an den Rand gedrängt fühlen. Hm? Hier haben wir ihn doch. Also, es ging regelrecht um Überdispersion, Dispersionsfaktor Kappa und was das bedeutet. Mehr was nicht, Fremdwörterbedeutung. Aber ich glaube, wir haben richtig getroffen. Dementsprechend schlecht wurde das Video eingeblendet, habe ich gesehen. Das ist lächerlich gegenüber. Moment. Hat zwar schöne Mark-Ich-Bewertungen, aber darum geht es nicht. Kleinigkeiten, Ja, in letzter Zeit bin ich nicht so gut besucht. Das ist auch nicht schlimm. Ne? Also das waren nur 2821 Zugriffe. Daran sterbe ich nicht. Wie gesagt, das bisschen Geld, darauf kommt es mir nicht an. Darum geht es nicht. Und jetzt zu diesem Video. Das wird spannend. Das wurde 18.000 Mal geklickt. Das ist in letzter Zeit relativ viel. Das ist auch nicht eingeschränkt worden. Das, also das funktioniert hier. Das lief. <lacht> Sieht man ja auch. Obwohl es ja nur eine, wieder nur eine matte Sache ist. Ne? Naja. Oh. Kleiner Moment. Ich muss mal kurz anhalten. Ich mache gleich weiter. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, es geht um dieses Video, also die relative Häufigkeit und Prozentrechnung. Und da schrieb mir, also Moment, da schrieb mir René Stelljes, Freude an der IT. Interessanter Kanal nebenbei, interessanter Mann. Ähm, interessant Mafi angeklickt und Video von Lehrer Schmidt wird dargestellt. Die neue Art der YouTube-Zensur. Wenn du einen Screenshot dazu haben möchtest, bekommst du gerne. Habe ich darum gebeten, na klar. Hier ist es, das ist also komplett... Der Screenshot. Hier ist das Video. Relative Häufigkeit, Prozent Hier sind meine Hashtags, die ich immer anfüge. Und das ist tatsächlich, das sind auch die Zugriffsquoten. Und, und, und äh, äh, Daumen hoch, Daumen runter und so weiter. Und komischerweise, hier ist es. Das. Hier, da ist es nochmal. Und trotzdem kommt dieses Video. Na, ist doch ein Ding. Haben wir doch wieder was gelernt. So, ja. Ne? Also es ging um dieses Video. Wunderbar. Wir haben viel gelernt und ich denke, es ist wieder mal ein Anlass, was zu tun. Was wir tun, steht in der Videobeschreibung. Wie man da hinkommt mit dem Handy, wird immer wieder gern genommen. Hier ein Link, wie ich mit dem Handy da hinkomme und hier kommt dann der Link zum Kommentarvideo. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Lassen wir uns überraschen, was noch kommt. Bis dann. Tschüss, tschüss.